Ja, Guten Morgen und herzlich willkommen, Roderich Kiesewetter. Außenpolitiker, auch Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium, wo Sie auch Geheimdienstinformationen bekommen. Die dürfen Sie nicht mit uns teilen. Aber Sie haben einen ganz guten Überblick über die Informationslage zu diesen Lecks in der Ostsee. Viel wird jetzt darüber diskutiert, dass es möglicherweise Russland gewesen sein könnte diejenigen, die dahinter stehen. Wie sehen Sie diese Spekulation? Herr Strempel, guten Morgen. Wir müssen das sehr besonnen betrachten. Und wir brauchen sicherlich auch Zeit, nicht nur als Bundesrepublik, sondern mit unseren europäischen Partnern und mit den USA, das zu bewerten und zu untersuchen. Das wird ja nicht angekündigt, wenn so etwas ist. Und alles zeigt, dass das sich um einen staatlichen Sabotageakt handelt. Und da muss man überlegen, wer hat ein Interesse daran? Und wer hat ein Interesse, auch Verunsicherung zu verbreiten? Und das klang ja auch gerade in der Anmoderation aus Köln an. Es geht um unsere kritische Infrastruktur und um Verunsicherung unserer Bevölkerung. Und da halte ich schon für naheliegend, dass Russland es gewesen sein könnte. Aber es gibt auch äh, Stimmen, die sich im Netz gerade rasant schnell verbreiten, die sagen, ja, aber Moment, Interesse haben könnte auch die USA, die wollten diese Pipelines nie. Kann man das einfach vom Tisch wischen? Nun, es ist schon erstaunlich, dass quasi mit der Zerstörung von drei der vier Leitungen zeitgleich im Netz ein sehr gut orchestriertes Video auftaucht, das den Präsident Biden vom letzten Jahr zeigt, wo er eben sagt, Nord Stream 2 darf nicht ans Netz gehen, etc. Aber das passt auch sehr gut mit der Ankündigung Russlands durch die Pipeline in der Ukraine nichts mehr zu leiten. Also ich will es sehr klar sagen, es wird Angst und Schrecken verbreitet. Russland hat auch ein Interesse am Anstieg der Energiepreise, die rasant wieder diese Woche gestiegen sind, die Gaspreise. Und drittens, Russland ist ja Eigentümer der Leitungen kann es auch ein Zeichen in die eigene Bevölkerung sein, schaut mal, wir werden angegriffen, unsere Infrastruktur wird zerstört, um quasi abzulenken von der gescheiterten Teilmobilisierung und auch vom scheiternden Krieg in der Ukraine. Also ich sehe hier ein ganz starkes Interesse auf russischer Seite, und der Westen muss zusammenstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein westliches Land ein Interesse an der Zerstörung hat. Also Sie haben Indizien und einen Verdacht der aber ein Verdacht ist, das ja. ist eben noch nicht belegt. Was aber schon klar ist, die Verunsicherung ist da und wir haben eine fast neue Achillesferse entdeckt. Fachleute sagen, die war schon länger da, aber in der Öffentlichkeit ist sie jetzt neu. Nämlich unsere Verletzlichkeit am Meeresboden. Was bedeutet das denn jetzt? Ist das überhaupt zu schützen, was wir da an kritischer Infrastruktur haben? Also Ich glaube, es ist für unsere Bevölkerung ganz wichtig, dass unabhängig von der Diskussion um Gaspreise ein ganz großes Interesse besteht an dieser hybriden Kriegsführung, die Russland vorantreibt, nämlich Verunsicherung. Und auch sehr deutlich zu machen, wie verletzlich wir sind. Hier geht es ja auch um Kabelkommunikation, also um die ganzen Telefon- und Internetleitungen, nach USA, nach Skandinavien. Dann ist auch am Wochenende eine baltische Pipeline eröffnet worden, die von Norwegen nach äh, Polen geht. Und die Gas Baltic -Pipe -Gas -Gas Pipeline, die ja zeitgleich eröffnet wurde, um zu zeigen, schaut mal, jetzt ist das eine zerstört, wir können auch das andere. Also kurz und knapp, wir müssen uns sehr intensiv um den Schutz der Infrastruktur kümmern. Neue Aufgabe für die Marinen. Ist das denn realistisch, das ganze Meer zu schützen? Riesige Flächen, die Bewegungen, Schwer nachzuvollziehen? Also, hier kommt es sicherlich auf internationale Abkommen an, die einzuhalten sind, aber eben auch um viel mehr Sensibilität, diese Leitungen zu schützen und auch in der Bevölkerung das Bewusstsein zu schaffen. Achtung, wie verletzlich wir sind. Der Zugang zum Internet oder der Zugang zum Strom sind nicht selbstverständlich. Ich erwarte auch von der Bundesregierung hier eine bessere Aufklärung der Bevölkerung. Aber jetzt müssen wir erstmal in aller Ruhe und besonnen aufklären, was da wirklich und wie passiert ist. Es scheint sich um einen staatlichen Akteur gehandelt zu haben. Und und ich vermute persönlich, auch weil das so orchestriert in Richtung USA, in den äh, digitalen Medien läuft, dass hier ein ganz anderes Interesse dahinter steht, Verunsicherung. Und dass letztlich Russland das Hauptinteresse an dieser Verunsicherung hat. Die Interpretation des CDU-Außenexperten Roderich Kiesewetter. Danke für den Besuch heute bei uns. Weiter geht's mit euch in Köln.